hey hey oliver schirmer hier herzlich willkommen ja zu diesem video Und in diesem video ja, werde ich dir ein kostenloses keyword recherche tool zeigen welches ich ja eigentlich fast täglich nutze und ähm, für meine ähm, bedürfnisse reicht absolut aus und ja folg mir einfach auf dem bildschirm und dann zeige ich dir um welches tool es sich dabei handelt und zwar geht es hier um Ubersuggest. ich hoffe ich spreche es richtig aus und zwar ähm, ist es ähm, war das vorher ein eigenständiges Tool ähm, mittlerweile wurde es von Neil Patel einem ja, amerikanischen ähm, ja, Marketer übernommen der sehr erfolgreich ähm, ja ist auch einen sehr sehr erfolgreichen Blog hat und ja und ich nutze dieses Tool ähm, super gerne wenn du auf den Blog kommst ich schiebe mal kurz hier das hier weg dass ich besser arbeiten kann so ähm, wenn du auf die Seite kommst ähm, du kannst entweder über über sagast.org gehen, dann wirst du weitergeleitet auf nilpatel.com und ähm, landest dann auf dieser Startseite. Jetzt hast du hier noch die Möglichkeit hier oben ähm, deinen äh, die Nationalität auszuwählen, die Sprache hier ebenfalls. Und jetzt könnten wir einfach mal hier ähm, ja ein Keyword eingeben. Nehmen wir einfach mal ähm, Friseur und machen einfach mal eine Suche. Nur damit du mal ein Gespür für dieses Tool bekommst und was es alles so bietet und ich sehe jetzt hier sofort auf der ersten Übersicht, okay, Suchvolumen 450.000, ja, hier unten sehe ich es nochmal etwas genauer. Also du siehst hier oben ist die obere Grenze, ja und ähm, der Durchschnitt ist dann eben halt diese 450.000. Ich habe sofort einen Überblick ähm, über den SEO Schwierigkeitsgrad mit mir angezeigt. Okay, Schwierigkeitsgrad ist schon hoch und über den Keyword Schwierigkeitsgrad, ähm, ja im bezahlten Bereich ähm, hier einfach. Und ich sehe sofort, ähm, was mich ein, ein, ein Klick kosten würde, wenn ich eine Werbeanzeige schalte darunter sehe ich die ersten keyword ideen du siehst hier auf der linken seite auch nochmal die rubrik keyword ideen da kommst du drauf wenn du hier drauf klickst oder eben hier unten dir alle keywords anzeigen lässt und hast hier so einen, ja, einen ersten eindruck und du siehst halt auch sofort okay wenn es hier grün ist ja dann ist es relativ einfach dass du für diesen suchbegriff ranken kannst Genau, und dann siehst du hier unterhalb auch gleich ähm, die Suchmaschinen-Ergebnisse, ähm, also die Anzeige ähm, bei den Suchmaschinen in der Reihenfolge. So hast du auch mal gleich einen groben Überblick, ähm, ja, was denn deine Konkurrenz so äh, mit diesem Keyword erzielt. Kannst dir hier dann auch alle ähm, SERP-Ergebnisse, also Suchmaschinen-Ergebnisse anzeigen lassen. Das geht hier rüber links ebenfalls. Genau. Gehen wir einfach mal hier rein in die Keyword-Ideen. So, und jetzt siehst du hier im Prinzip 869 Keyword-Ideen. Und du siehst hier oben, wenn du das Keyword Friseur nimmst, ja, dann hast du hier ja ein SEO Schwierigkeitsgrad von 61 und du siehst auch hier kriegst du gleich ähm, angezeigt ja dass es ähm, eigentlich halt äh, schwierig ist ähm, zu, äh, zu ranken und dass deine Wahrscheinlichkeit dass du dort rankst bei äh, ca 39 Prozent liegt hier siehst du auch noch mal kurz deine ähm, ja die die die die, die Suchmaschinenergebnisse ja genau so und jetzt könntest du hier zum Beispiel äh, runterscrollen, könntest jetzt anhand dieser Daten eben dein, dein Hauptkeyword auswählen und siehst dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel hier drauf klickst, dann hast du hier schon eine 80%, also eine 79%ige Chance ähm, zu ranken. Macht jetzt natürlich halt nur Sinn, wenn du auch in Kassel ja, ähm, einen Friseursalon hast. Genau, dann gibt es noch die Filterfunktion, die möchte ich dir auch kurz zeigen. Und zwar kannst du hier auswählen, wo sollen die Keyword-Ideen herkommen, Google Ads oder Google Suggest. Dann hast du, kannst du auch auswählen Suchvolumen, zum Beispiel mindestens 10.000, maximal 20.000. Dann kannst du ja den Schwierigkeitsgrad eingeben, wenn du sagst maximal. Das soll der Schwierigkeitsgrad 30 sein? Wenn du jetzt ähm, Kosten per Klick wissen möchtest, kannst du das hier natürlich auch eingeben. Und SEO-Schwierigkeitsgrad haben wir auch hier mal 30. Dann kannst du Keywords ähm, einschließen, Keywords ausschließen. Und jetzt wenden wir das Ganze einfach mal an. Schalten den Filter hier auf ein. Genau, so und schon kriege ich ähm, Keywords angezeigt, die eben innerhalb meines äh, meiner Auswahlkriterien halt liegen und kann mir so relativ schnell, relativ einfach dann die passenden Keywords für mich auswählen. Ähm, wenn ich dann mehrere Keywords ähm, auswählen möchte, kann ich das hier über diese Funktion machen, kann diese anhaken, kann mir diese dann als ähm, CSV-Datei exportieren oder einfach auf dem Clipboard speichern und dann separat in der textdatei ähm, ja einfach abspeichern ja ähm, super tool wie ich finde es super einfach und ähm, ja lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen du findest hier unter tools auch noch weitere äh, nützliche tools die ähm, im großen und ganzen soweit ich das weiß äh, glaube ich alle kostenlos sind also richtig richtig cooles tool und das nutze ich eigentlich im alltag natürlich gibt es ähm, ja ähm, Recherchetools, die dann da noch deutlich umfangreicher sind, ähm, wo man dann eben halt auch ähm, Geld dafür bezahlen muss. Aber für, für meine ähm, Dinge reicht es bisher, bisher immer aus, ja, um mir dann gro ähm, groben Überblick zu verschaffen und, ähm, ja, wenn ich dann natürlich ähm, noch weitere Informationen haben möchte, dann gibt es da andere Tools, können wir dann auch in einem anderen Video mal drauf eingehen. Aber das sollte ja für den Start einfach reichen. Und wenn das Ganze für dich hilfreich war, teils es gerne mit deinem Netzwerk, ähm, gib mir einen Daumen hoch und ja, äh, alle weiteren Informationen findest du unterhalb ja des Videos. In diesem Sinne maximalen Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.